Aber ich kann die trotzdem nehmen. Hier mhm. <lacht> ist eine von dir. Oh mein Gott, es ist lang. Darf ich die Buchstaben meines Nummernschildes mit Strasssteinen bekleben? Ja, darf man, aber nur in Amerika. Da gibt's nämlich keinen Schiff. Ja, siehste. Ich bin echt ganz rot rum. Ja. Okay. Das ist mhm. eine von dir. Ja. Was ist wahre Liebe? Mmh. Ja. Und ich würde sagen, damit machen wir im nächsten Teil weiter, weil hier steht schon zehn Minuten. Oh. Die Kamera läuft wahrscheinlich jetzt so erst 9 Minuten 30, aber wir machen jetzt eine Pause. Jawohl. Also im nächsten Teil wahre es Liebe. War live? Wahre Liebe. Spannend. Ja.